In den ersten Jahren unserer Arbeitsgruppe stand eine reflektierte, auf nachhaltige Entwicklung fokussierte Kritik an den neoklassischen Vorstellungen von kapitalistischen Wirtschaften im Vordergrund. Dabei konzentrierten wir uns insbesondere auf die Logik des Wachstumszwanges. In einer darauf folgenden Phase setzten wir uns mit Ideen von einer nicht wachstumsorientierten Gesellschaft auseinander. Im Zentrum standen die vielfältigen ökonomischen und sozialen Facetten von Postwachstumsgesellschaften. Es ging beispielsweise um Lebenszufriedenheit, nachhaltiges und damit auch zukunftsfähiges Arbeiten, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsformen in Postwachstumsgesellschaften. In den letzten Jahren beschäftigten wir uns intensiv mit Fragen zur Zukunft der Arbeit, wobei wir ein besonderes Augenmerk auf nicht erwerbsförmige Arbeiten, wie etwa bürgerschaftliches Engagement, Care oder Eigenarbeit richteten, um das Ganze der Arbeit in den Blick zu nehmen. Ja, wenn ich meine, meine Aktivitäten bei Bene München in dieser speziellen Arbeitsgruppe mit euch beiden, Rosario Alexander, erläutern möchte, muss ich zurückgreifen auf mein, mein erstes Studium der Volkswirtschaftslehre. Was mich in dem Studium am meisten beeindruckt hatte, war der Bericht des Club of Rome gewesen, wo es um das Wachstumsparadigma kapitalistischer Ökonomien ging das radikal in Frage gestellt wurde und es so am Horizont für mich eine, eine Welt gab, die sich erschließen könnte ohne Wachstum und, und ohne Profit, aber bei gleichzeitig einer hohen Lebenszufriedenheit. Das waren über Jahrzehnte hinweg meine Themen gewesen. Das sind auch die Themen, die ich bei Bene München einbringen wollte. Eine Organisation, die sich vor knapp 20 Jahren äh, begründet hat und auch in meinen eigenen Lehrveranstaltungen, die ich so gestalten konnte, dass nachhaltiges Wirtschaften und soziale Nachhaltigkeit immer im Mittelpunkt standen. Dabei habe ich Rosario und Alexander kennengelernt bei den Lehrveranstaltungen und wir haben äh, gemeinsam, glaube ich, sehr schnell festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken und haben dann miteinander ausprobiert, wie wir gemeinsam Lehrveranstaltungen durchführen könnten zu dem Thema nachhaltiges Wirtschaften, soziale Nachhaltigkeit und haben zunächst unterschiedliche Dimensionen untersucht von Postwachstumsgesellschaften, sei es, dass wir auf soziale Gerechtigkeit eingegangen sind, Partizipationsformen und haben dies dann gemeinsam mit Studierenden erarbeitet. Und am tollsten fand ich eigentlich, wenn wir das so gestaltet haben, die Lehrveranstaltung, dass die Studierenden ihr eigenes Drehbuch schreiben konnten und ihre Themen selbst entwickelt haben. Und wir dann die Möglichkeit gehabt hatten, das, was wir gemeinsam miteinander erarbeitet, hatten eine Öffentlichkeit vorzustellen im Alten Rathaus, im Amerika-Haus, beim Klimaherbst oder den Münchner Wissenschaftstagen? Münchner Wissenschaftstage, das hat also auch wirklich Spaß gemacht. Kann man sich im Moment gar nicht vorstellen, so viele Leute da oben auf, der, auf dem alten Messegelände. Und ja, aber mich hatte schon davor dieses Thema bürgerschaftliches Engagement nicht mehr losgelassen. Das hat mich um die Jahrtausendwende gepackt. Dabei hat mich auch das Engagement von Unternehmen und die äh, und das Engagement von Mitarbeitenden bei Unternehmen auch äh, beschäftigt. Und mir fiel damals schon auf diese Diskrepanz zwischen sozialem Engagement, diese ganzen Days of Care und Seitenwechsel, äh, Sponsoring, äh, diese oft sehr zum Image dann beitrugen, aber dann gleichzeitig eine mangelnde Verantwortungsübernahme im Kerngeschäft und also prekäre Arbeitsbedingungen, äh, Umweltschäden. Und das führte natürlich, führte mich direkt zu, äh, zu der Frage, äh, wie kann man anders wirtschaften? Also und mich persönlich dann halt auch zu Gerd und zu Bene München. Also das war halt dann so der Weg und da stand aber immer im Vordergrund, stand nachhaltiges Wirtschaften, Postwachstumsansätze, die soziale Nachhaltigkeit aus so einer wachstumskritischen Perspektive und das aber in Bildungsangebote reinzubringen. Also nicht nur sich damit zu beschäftigen, sondern das tatsächlich umzusetzen. Und zunächst versuchten wir mit mäßigem Erfolg in schulische Prozesse hineinzuwirken. Und dann führten wir sehr viel erfolgreicher, weil das vielleicht stärker unseren Fähigkeiten entsprach und weil natürlich der Zugang zur Hochschule durch Gerd sehr leicht fiel, äh, ähm, eher dann akademische Weiterbildungen und Lehrveranstaltungen durch. So kam ich so als Externe dann ähm, dazu. Und mich beeindruckte immer wieder, äh, mit welchem Engagement sich Studierende auf neue Perspektiven einlassen. Dafür muss man ihnen natürlich den Raum bieten und über diese Lehrveranstaltungen hinaus auch die ähm, Möglichkeiten, so eigenständige Lernprozesse äh, bei allen Beteiligten dann auszulösen. Und in dieser Hinsicht ticken äh, Gerd und Alexander und ich ganz ähnlich. Ja, Lernprozesse, das ist ja das Stichwort für mich, wie wir zusammengekommen sind, weil das, glaube ich, war die erste aktive gemeinsame Arbeit im Rahmen der Hochschule, nämlich eine Lehrveranstaltung durchzuführen, neben dem, dass wir uns vorher ja schon bekannt haben über BIN in München. Diese Lehrveranstaltung, da könnt ihr euch sicherlich erinnern, da ging es um die Zukunft der Arbeit, ein Stück weit auch die Erwerbsarbeit, wie sie entstanden ist und mich hat damals einerseits immer schon interessiert, wie das mit den digitalen Gerätschaften ist, also über einen Beamer etwas an die Wand zu schmeißen, das war cool und das war damals ja schon fast eine Revolution, in der Hochsch auch in der Hochschule München und das habe ich dann gemacht mit diesem Bild. Adolf von Menzel, das Eisenwalzwerk. ihr könnt euch daran erinnern, wie das gewirkt hat und wie es spannend war, das zu interpretieren und daran zu zeigen, wie sich aus dieser vorindustriellen Zeit die Erwerbsarbeit herausgebildet hat. Und das ist natürlich zugleich auch mein Zugang zu unserer gemeinsamen Arbeit. Als jemand, der gewerkschaftlich sozialisiert worden ist, war Erwerbsarbeit immer mein Thema. Wenngleich ich das sehr, sehr kritisch betrachte und auch begleite und das natürlich auch über unsere gemeinsamen Lehrveranstaltungen oder Lernmöglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, auch weiter treiben will, dass wir uns eben genau damit auch kritisch auseinandersetzen, ohne die Anteile zu vergessen, die eigentlich die Voraussetzung für Erwerbsarbeit sind. Und zugleich, und das wäre jetzt nur mehr das, wie wir es auch weiter transportieren können, geht es mir eben auch um die digitale Transformation, weil die nochmal sehr grundsätzlich das Thema Erwerbsarbeit neu diskutierbar und neu gestaltbar macht. Ja, Alexander, nochmal Bezug nehmend auf, auf das Bild, was du damals gezeigt hast. Ich fand das sehr beeindruckend, dass dieses Bild so deutlich zeigt, wie vor Jahrhunderten, knapp zwei Jahrhunderten, Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit, nicht marktorientiertes Arbeiten ineinander übergegangen sind. Und dass das, was uns so vorliegt, heutzutage eine künstliche Trennung ist, die der industriellen Revolution dann geschuldet ist. Und das, glaube ich, war auch so unser Hintergrund, dass wir uns mit mit nicht marktorientierten, unbezahlten, aber dennoch gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten auseinandergesetzt haben, als eine Frage zum Thema Zukunft der Arbeit. Das heißt, wir haben über bürgerschaftliches Engagement gesprochen, was Rosario mit ihren Kenntnissen gut einbringen konnte. Wir haben das Thema Eigenarbeit bearbeitet, ganz eng in Kooperation mit dem Haus der Eigenarbeit mit dem ich lange Zeit schon vorher zusammengearbeitet hatte. Und wir haben das Thema Care-Arbeiten aufgegriffen und haben da beispielsweise auch dann in den äh, letzten Jahr war das, glaube ich, gewesen, ein öffentliches Meetup gestaltet, das du hauptsächlich Alexander koordiniert hast. Und dann haben wir ein kleines Filmchen für Labora von der Hans-Böckler-Stiftung gemacht. Und das, nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Für mich war es am Anfang gar nicht so einfach, mich auf diese, diesen digitalen Blickwinkel einzulassen. Einerseits vom Thema her, zum anderen das selbst auch zu nutzen. Und das fand ich ganz toll, was wir dann gemeinsam gemacht haben, dass mit diesen digitalen Formaten ähm, wir sehr, sehr viel mehr Menschen erreichen konnten, uns üblicherweise gelungen ist und ich habe so damit auch den Hintergrund gewonnen, mich mit dem auseinanderzusetzen, was Kultur der Digitalität heißt, wo es um veränderte Wirklichkeiten geht, die geschaffen werden, um mich damit auch auseinanderzusetzen und da habe ich unbändige Lust, mich auch weiter damit zu beschäftigen als eine Facette zum Thema Zukunft der Arbeit. Ich finde es total spannend, wie du das so erzählst, weil das hat auch mich total beeindruckt, dass auch wir erst so richtig ins digitale Transformieren, digitale Zusammenarbeit, auch digitale Lernen gekommen sind, als die Corona-Krise ja uns nicht mehr erlaubt hat, uns bei dir zu treffen in, in, in deinem schönen Büro sondern dass wir zwangsläufig irgendwie uns was anderes einfallen lassen mussten. Und ich bin natürlich total froh, dass ich das auch bieten konnte, dass wir über äh, den Zoom-Account, den ich hier habe, dass wir da sehr schnell äh, und unbürokratisch, glaube ich, die erste Sitzung gemeinsam gemacht haben, festgestellt haben, oh, das ist ja gar nicht so schwer und äh, es geht manchmal sogar besser, weil ich glaube, was wir seither erreicht haben, ist, dass wir uns viel regelmäßiger austauschen, mhm. dass wir aufgrund dessen, dass wir das regelmäßig tun, auch viel mehr Zeit haben, uns inhaltlich ein Stück weit äh, weiterzubringen gegenseitig und nicht immer nur mit den formalen Klärungen äh, beschäftigt sind. Und äh, ich wünsche mir auch für die Zukunft und für unser weiteres Zusammenarbeiten, dass wir das nochmal viel stärker nutzen, die, die digitalen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, eben auch für die, für die Bildung, für nachhaltige Entwicklung, also für diesen Bildungsanspruch, für das Lernen unseres Themas, zu nutzen. Ja, das ähm, glaube ich war das diese, diese Frage, die uns da halt auch beschäftigt hatte und diese, diese Öffnung, die da auch möglich war. Weil einerseits waren wir dann zu dritt in diesem Format, dass wir uns öfter sehen konnten und andererseits konnten wir uns so öffnen, ohne uns um Catering zu kümmern oder Räume belegen oder wie kriege ich das halt alles organisiert, sondern wir haben dieses Meetup und Alexander, du hast uns da halt auch wahnsinnig äh, dazu unterstützt und, und halt auch bestärkt, dass es halt auch alles super äh, klappen kann und äh, das hat uns halt auch mit anderen Leuten zusammengebracht, das fand ich halt dann sehr und das ist auch das, was wir weiterhin wollen. Und unser Ansatz ist, dass wir halt auch das mit anderen erarbeiten wollen. Also ich weiß selber halt auch nicht, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussieht. Aber auch über diese Jahre der Zusammenarbeit in dieser, in dieser AG und natürlich auch durch die vielen Impulsen der Studierenden, jetzt auch von anderen Menschen, die zu den Veranstaltungen kamen, haben wir ja, haben sich auch bei mir so verschiedene Facetten von einem Zielbild äh, entwickelt. Diese Frage, dass wenn, wir uns, äh, wenn für uns Arbeit weit mehr ist als Erwerbsarbeit ist, wie wirkt sich das dann auf unsere Art des Wirtschaftens aus? Wenn ich dann bei was jetzt Konkretes in Lehrveranstaltungen an der, an der Hochschule München, wenn sich dann Studierenden der sozialen Arbeit ähm, dann auf einmal für, für die Art des Wirtschaftens interessieren, Wirtschaftens im Sinne von Haushalten mit Ressourcen, wenn ich da das Interesse wecke, ja, dann ist auch diese Neugierde geweckt, sich mit ökonomischen Zusammenhängen dann zu befassen, diese zu verstehen und dann, die ganz große Frage nochmal zu stellen. Und das ist das, was ich weiterhin mit euch, aber mit anderen Menschen, mit anderen Interessierten, auch über den Studenten und Studentinnenkreis hinaus, diese große Frage, die mich, die uns ja auch als AG immer weiter beschäftigt: Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir wirtschaften? Auch diese Frage der Gerechtigkeit im Zusammenhang, also das war ja auch in unserer bisherigen Arbeit immer in dieser Thematik der sozialen Nachhaltigkeit äh, enthalten. Was ist Bildungsgerechtigkeit? Wie sieht, wie sieht Gerechtigkeit in der Digitalität aus? Das sind so viele Fragen, die wir immer noch nicht wissen und wo ich mich mich darauf freue, das halt einfach mit euch und mit ganz vielen Leuten, die wir dafür begeistern können, dann weiter zu erörtern. In den folgenden Jahren wollen wir uns weiterhin insbesondere mit der Bedeutung, aber mangelnden gesellschaftlichen Beachtung, von Care beschäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Kultur der Digitalität sein. Wir wollen einen kritischen Blick darauf werfen, wie sich bei einer zunehmenden Durchdigitalisierung der Gesellschaft Arbeits- und Bildungsprozesse verändern und aufzeigen, welche Chancen sich für ein zukunftsfähiges Arbeiten und eine nachhaltige Bildung ergeben. Dabei werden kollaborative Lernprozesse eine zentrale Rolle spielen. Weiterhin wollen wir das Verantwortungsthema aufgreifen und der Frage nachgehen, wie sich eine solch dominante Kultur der Verantwortungslosigkeit durchsetzen konnte. Wie ist es etwa angesichts der drängenden Probleme des Klimawandels, steigender sozialer Ungerechtigkeiten oder ungleicher Partizipationsmöglichkeiten zu erklären, dass sich kaum eine der gesellschaftlichen Großgruppen der Verantwortung stellt? Weder Politik, Wirtschaft noch Gewerkschaften gestehen ein, dass sie all diese Probleme durch ihr Nicht-Handeln mit befördert haben. Wir wollen, wie schon in den Jahren zuvor, Bildungsformate und Orte wählen, die unseren gemeinsamen Fähigkeiten und Zugangsmöglichkeiten entsprechen. So werden wir weiterhin an der Hochschule München bei der wir seit 2013 bis heute regelmäßig Lehrveranstaltungen in der sozialwissenschaftlichen Fakultät anbieten, aktiv bleiben, aber auch andere Formen wie etwa Meetups durchführen, um unterschiedliche Akteure zu erreichen. Wir verstehen diese Angebote als einen Möglichkeitsraum, in dem es eine breite Palette von Partizipationsformen gibt. Unsere Überzeugung dabei ist, wir dürfen nicht nur über nachhaltige Bildung reden, sondern sollten die Bildungsangebote selbst nachhaltig organisieren.